Er ist sicher Schottisch. Abercrombie and Fitch. Abercrombie Fitch. Abercrombie Fitch. Ach, ja, das habe ich mich schon manchmal gefragt, wie man das sagt. Abercrombie and Fitch. Abercrombie and Fitch. Abercrombie and Fitch. Agent, Provocateur. Das ist in der Französisch. Agent, Provocateur. A Agent und Provocateur. Agent, Provocateur. <lacht> Agent Provocateur. Ah, jetzt kommt etwas unbekanntes. unbekannt. Björn Aksen. Björn Axen. Björn a Björn Axen. x Björn Keine Ahnung. <lacht> Björn. Achsen. Björn. Kenne ich sogar einen. Björn Axen. Oh. Yes, das ist gut. D-K-N-Y. Das ist eine Abkürzung und heisst New York am Schluss. <lacht> <lacht> das ist dänisch. D-K-N-I-J. Nein, Y. Nein, Y. D-K-N-Y. Oh, das ist schwieriger. Oi, oi, oi. Isse mi Jacke. Ich sei mi Jacke. Ich sei. Ich sag Meier. sei mi Kacke. Nein, mi Jacke. Ich sei. Meier. Ich sei mi Jacke. Die Löwe, das sind Wanderschuhe. Gute. Oh, ein Löwe, das ist eine Fernsehmarke. Wahrscheinlich nicht Löwe. Aber Luwia, so ein bisschen. Löwe oder so etwas. Löwe. Löwe. Hey, was heißt ihr da? Mio Moyo. Hey, Mio mojo. Spanisch oder Japanisch? <lacht> mio Miyomojo, wenn es Spanisch ist, und vielleicht auf Japanisch Miyomojo. Miyomojo, sage ich mal. Miyomojo. Oh, dann kommt wieder so eine R-V-B-L-A-B. R-V-B, das tönt ja wie ein Verkehrsbetrieb. Das tönt das also nicht so gut. Oder heißt es einfach Rubelab? R-V-B, R-V-B-Lab. B Lab. RVB Lab. RVB Lab. Sacha Juan. Das ist Mexikanisch. Spanisch. Sacha Juan, sag Juan, Sachuan, Sachuan. Sacha Juan? Sacha Juan? Sacha Juan, Sacha Juan. Sacha Johan, Sachs Johan. <lacht> Sacha Juan. Schu... Umera. Das ist sicher wieder Schwedisch. Schu... Umura. Schu... Schu... Schu... das mag hey. Schu... Umura. Umura. Schu... U... Uemura. Schu Uemura. <lacht> heißt das? Schu Uemura. Moon. Trickle Moon. Tri-Triackle Moon. <lacht> <Triangle> moon? Meine <lacht> Güte. <lacht> Triakle Moon. Trickle Moon. moon. Twitzer Mann. Schweizer Mann. Ein Schweizer Mann, das ist gut. Twiser Tweezerman. Tweezerman. Das heißt Tweezerman. So ist das. <lacht> Tweezerman. Moment, das ist doch Was ist das? Fußball. <lacht> Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. <lacht> Zlatan Ibrahimovic. <lacht> Zlatan Ibrahimovic. Zlat. Ah, das heisst nicht Zlatlan, das heisst Zlatan. <lacht> das ist doch ein Fußball. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan. Zlatan. <lacht> Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Moment. Zlatan Ibrahimovic. So, jetzt ist das Zlatan Ibrahimovic.